Hallo, das ist ein Video für Kinder ab ca. 10 Jahren mit Bewegungen, die hauptsächlich aus dem aikido training kommen. Und Erwachsenen dürfen natürlich auch mitmachen. Wenn ihr ganz neue Sachen dabei seht, die vielleicht nicht so klar sind, einfach nochmal in Ruhe angucken und dann ganz entspannt mitüben. Also ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt fangen wir mit den Füßen an. Die Zehen mal richtig kräftig in beide Richtungen dehnen. Und dann den ganzen Fuß im Fußgelenk kreisen, klopfen und ausschütteln. Den Fuß entspannt lassen, die Hände machen die Bewegung. Und das gleiche mit der anderen Seite. Füße hier ranziehen, hinten abstützen, dann hinten so gerade bleiben und Knie rechts links ablegen. Schon versuchen, auch immer bis zum Boden zu kommen. spüren, so ein leichtes Hüpfen kommen und dann auch mal ganz nach unten, ein bisschen vom Boden lösen, auch nach oben. Einatmen. Dann mit dem Gewicht mal auf ein Bein übergehen, dass stehen, sicher ankommen, so dass ihr auch den anderen Fuß vom Boden lösen könnt. Und wenn geht, dann auch mal das Bein so anheben, zu so euch ranziehen. Und wenn ihr ein bisschen mehr probieren wollt, wenn ihr zum Fuß fassen könnt, dann das Bein auch mal so nach außen strecken. Wenn es nicht geht, ist nicht schlimm. Also, ihr macht jetzt so, wie ihr könnt vielleicht auch mal hier in so eine Bewegung reinkommen. Aber also diese Übung einfach nur erstmal mit ranziehen. Also ist genauso gut fürs Gleichgewicht auch. Also da jeder mit seinem Stand einfach arbeiten, wie der jetzt ist. So dann den Fuß wieder setzen, im Gewicht hier rübergehen, da auch einfach Zeit nehmen, spüren, dass es sicher ankommt und dann das Bein anheben, und so ranziehen. Und dann geht dann auch mit dem Fuß und ein bisschen zur Seite strengen. Also ruhig ein bisschen in den Raum rein reinspüren, Gleichgewicht finden, ausbalancieren. So, dann musst du das setzen. Und wir machen jetzt was für die Handgelenke. die Hände so verschränken vor euch. Einfach so hin und her gehen, dann in so Kreisen kommen. So, so direkt aufeinander pressen die Hände und gut spüren und dann voneinander wieder lösen, sodass die Fingerspitzen und Daumenspitzen Kontakt halten. Ein paar Mal wieder zusammenkommen und auseinander. So, jetzt den Kontakt wieder lassen, mal die Finger zu einer Seite rüberdrücken und dann wechseln und zur anderen. Und auch, auch Schultern kreisen. Jetzt andersrum. Und dann größere Bewegungen, dass er stabil steht vom Zentrum, nicht umschwanken und wechseln und jetzt mal beide Richtungen so oben zusammen anfangen, die Hände über den Kopf und der eine Arm geht jetzt nach vorne und der andere geht nach hinten und oben treffen Sie sich wieder die Hüfte ein bisschen mitdrehen lassen. Muss nicht zu schnell gehen, die Bewegung, also wenn ihr Probleme habt, euch ein bisschen zu koordinieren, macht so, wie ihr könnt. Und dann mal die Richtung wechseln. Gut. Wenn man den Kopf jetzt so auf eine Seite rüber neigen, nach vorne fallen lassen. Und zur anderen Seite wieder bis zur Schulter hochkommen. Das heißt, so einen Halbkreis beschreiben. Und dann die Bewegung langsam kleiner werden lassen, dass man wieder oben in der Mitte ankommt. Wir machen jetzt eine Übung mit einem Ball. Also nehmen da einen Ball dazu, den ihr gut greifen könnt. geht darum, dass man einfach ein bisschen den Kontakt zwischen den Händen spült, also ich kann einfach den Ball von einer Hand in die andere werfen, ohne dass ich jetzt gucken muss oder nachdenken muss oder so. Und wir machen das jetzt mal so, dass wir das so übereinander halten und drehen, indem man die obere Hand das in die untere fallen lässt. Und dann, wenn ihr das eine Weile macht, ruhig auch mal anfangen dann den Moment entscheiden, wenn ihr die Augen schließen wollt, dann vielleicht den Abstand ruhig ein bisschen enger wählen erstmal und gucken, ob ihr das auch größer machen könnt so also einfach nicht immer nur auf die Augen, den Augensinn vertrauen, sondern auch die Wahrnehmung von den anderen Sinnen auch spüren, dass sie auch da ist und auch funktioniert. Wenn es doch mal runterfällt, ist auch nicht schlimm dann fängt man wieder von vorne an. Manchmal merkt man auch, dass eine Hand vielleicht besser fängt, und die andere nicht so gut, also das dann auch versuchen zu spüren dabei, ne? und einfach weitermachen. Wie oft ist er euch runtergefallen? Also nur einmal. Okay, jetzt kommt noch was für die Beine, für die Hüften zu so dehnen. Mal so in der Richtung nach unten gehen. Hier in einer Linie. Das Bein ist eingebeugt. Das Knie ist erstmal am Boden. Und ein bisschen so in eine Dehnung gehen. Und wenn ihr wollt, auch mal den Fuß hier aufstellen. Und dann ein bisschen zum Boden drücken. Und damit das Knie vom Boden lösen. Dann wird das Bein auch noch ein bisschen gekräftigt und gedehnt auch gleichzeitig aber nur, wenn es sich von den Gelenken okay anfühlt. Dann die Seite wechseln. Erstmal liegen lassen am Boden. Und dann Zehen aufstellen. Und vom Boden wegdrücken. Und nochmal wechseln. Gut, die Beine kurz ein bisschen ausschütteln und dann mal zum Boden legen. Ich nehme jetzt da mal so ein Buch dazu, ihr könntet auch die fallen nehmen oder irgendwas, was ein bisschen Gewicht hat. das muss jetzt nicht zu schwer sein, dass man einfach nur liegen, das Gewicht an den Boden geben, den Kontakt spüren und den Atem spüren. Auch spüren, wie beim Einatmen sich die Bauchdecke hebt, Brustkorb weiter wird und es auch sich weiter in die Schultern mit reinzieht. Den Raum auch geben, so viel Raum wie möglich für die Atmung. Beim Ausatmen sinkt das alles wieder bis nach unten und drückt die Luft raus. Nun, wenn ihr wollt, dann auch mal was so auf den Bauch drauflegen. Einfach die Wahrnehmung ein bisschen dazu zu verstärken. Gut. Wir machen jetzt noch ein paar halbe Rollen. Gibt es ein anderes Video, wo ich das schon ein bisschen mehr erkläre, aber so kurz jetzt trotzdem nochmal. Das eine Bein ist untergeschlagen, das andere aufgestellt. Wenn ich mich nach hinten fallen lasse, ziehe ich den Kopf so ein bisschen an, dass er nicht auf die Matte kommt und ausatmet. stellen, das vorher was oben war, ist jetzt untergeschlagen. Und beim nächsten Mal stehen wir dann ganz auf. Normal setzen wir den Fuß so, dass wir in der Linie stehen, schlagen das hintere Bein wieder unter zum Abrollen. Und jetzt machen wir es aber so, dass wir das, neben, das an, neben den anderen Fuß stellen oder auch ein bisschen weiter raus, ist auch möglich. Also einfach, dass wir zwischen beiden Seiten wechseln. Ich das Bein unter und dann wieder das andere. Halte noch von der Seite auf. dieser kleinen Drehung, Gewicht verlagern, von einem Fuß in den anderen wieder reingehen. Und wir machen jetzt eine Bewegung, die man an sich hauptsächlich mit Schwert macht, aber es geht auch mit Stock oder mit etwas anderem genauso, also ich benutze mein Schwert dazu. Und ihr könnt auch einfach so einen Holzstab nehmen. Oder auch was Weicheres, Kürzeres, wenn ihr wollt, gerade wenn ihr mit der Bewegung nicht so sicher seid. Oder auch zu Hause einfach nicht so viel Platz habt, ne? dass da nicht irgendwas passiert, der irgendwo anstoßt oder was kaputt geht. Also wir stehen auch erstmal nebeneinander mit den Füßen. Die rechte Hand ist jetzt ein Stückchen weiter oben am Schwert, die linke schließt unten ab. Also so sieht es das aus, dass mit dem Stock einfach mal genauso machen. Also diese Basis, die da dazugehört, das erkläre ich in einem anderen Video nochmal extra, wo es dann mehr am Schwert geht. Und das Ende ist ein bisschen höher als die Hänge. So. Und die Hand ist hier drüber, hier liegt es in den Fingern drin. Und da, wo praktisch der Unterarm hier am heraus herauskommt, das liegt auch hier drüber. Und wenn ich das Schwert jetzt hebe, die Hand drückt hier ein bisschen, die zieht. Also links drückt, rechts zieht, damit hebe ich das so über den Kopf. Die Seite ist Bisschen weiter hinten, die bisschen weiter vorne, weil die Hand hier ist. Damit ist eine ganz kleine Drehung schon mal verbunden. Wenn ich jetzt hier drücke und hier ziehe, dann ist die Seite ein bisschen weiter hinten als die. Das heißt, es ist eine ausgeholte Position. Ich lasse wieder da fallen. Das heißt, dabei ist auch eine ganz kleine Drehung in der Hüfte schon mit dabei. Und da einfach versuchen, das richtig gerade zu machen. Daheim, wo ich vielleicht auch mal vor den Spiegel stellen und mal kontrollieren, wie das aussieht, dass man nicht irgendwie ganz aus der Linie rauskommt, in der Zeit soll man einfach Gefühle dafür entwickeln und auch mit dem Ausatmen in die Bewegung gehen. Also wir machen das jetzt ein paar Mal so und dann gehen wir auch mal ein bisschen mehr in die Knie runter, wenn ich ansehe. Und ein bisschen weiter runter gehen. Zeige nur mal von der Seite. Also wenn geht, dann die Fußsohlen am Boden lassen, wenn er runterkommt. Wenn es nicht geht, kann man auch auf die Zehenballen hochgehen. Dann müsst ihr einfach gucken, wie stabil ihr euch halt eben erhalten könnt. Und der Oberkörper sollte auch nicht jetzt zu arg nach vorne abknicken. Schultern locker lassen, entspannt. Und die Hände nur so fest, dass das Schwert nicht wegrutscht. Also nicht verkrampft greifen. So, diese Bewegung ist jetzt einfach gerade schneiden vor mir nach unten. Das heißt auch schon und utschehen. Und mit dieser Bewegung machen wir jetzt auch weiter. Das heißt ich stelle mich jetzt mal so hin, dass ich mit den Füßen auf einer Linie stehe, rechtes Bein vorne, rechte Hand oben um und schwer Und ich schneide jetzt einmal in die Richtung. Dabei komme ich ein bisschen auf das hintere Bein und gehe wieder mehr in den vorderen Fuß rein. Also, das erste Bewegen. Jetzt drehe ich mich dahin. Die Hände bringe ich dabei über den Kopf, die Füße setze ich um. Und das Ende fällt in der Linie nach unten. Und dann schneide ich hier hin. Jetzt drehe ich wieder zurück und an. Und dabei wichtig versuchen, also das Ende wirklich in diesem schmalen Korridor, in dem ich stehe, auch fallen zu lassen. Also keine riesen Hubschrauber bewegen jetzt. Also einmal, weil das wirklich klare schneidende bewegen ist und damit rechts und links nicht irgendwo, dass er nicht irgendwo anhaut. Es gibt natürlich Bewegungen, die auch von der Seite kommen, aber jetzt also wirklich versuchen, einfach gerade zu schneiden. Und auch nach dem Drehen gerade schneiden. Und die Füße freisetzen, dass ihr euer Gleichgewicht gut halten könnt. So, das war jetzt einfach hier auf dieser Linie in zwei Richtungen bewegt und wir machen das jetzt noch so ein bisschen weiter. Und zwar, wir fangen mal genauer an. Also der erste Schnitt geht jetzt in die Richtung, dann drehe ich mich, schneide nach hinten. Jetzt ist das rechte Bein hinten und ich gehe mit dem jetzt in die Richtung. Und lasse dabei das Schwert wieder so fallen, dass es ausgeholt über mir ist. Jetzt schneide ich dahin. Jetzt einmal ganz drehen, schneiden. Schritt zur Seite mit rechts. Drehen. Schritt. Drehen. Schritt. Drehen. Schritt. Drehen. Es geht immer in die gleiche Richtung. Immer das rechte Bein macht den Schritt 90 Grad zur Seite. Und wir machen das jetzt auch genau umgedreht. Das heißt, da ist dann das linke Bein am Anfang vorne und ich mache das auch nochmal langsam vor und dann machen wir das zusammen. Es gibt diese äh, Art der Bewegung auch noch mit Schritten dazwischen und mit mehr Richtungen, aber ich habe jetzt mal dieses ausgewählt, weil das könnt ihr dann daheim am besten mit möglichst wenig Platz auch machen. Also das heißt, jetzt fängt es so an. Links vorne schneiden drehen schneiden jetzt ist links hinten jetzt macht das linke Bein den Schritt nach links und ich drehe mich ganz und wieder nach links gehen drehen nach links Schritt drehen Schritt drehen Schritt, drehen. Schritt So, das war jetzt genau andersrum, also wie gesagt, wenn ihr das braucht, guckt euch das nochmal in Ruhe an wie das ist mit den, Füßen, mit den Füßen setzen, mit dem Umdrehen, das kann man alles lernen und wenn es jetzt am Anfang ein bisschen durcheinander war, wenn, es, wenn ihr das das erste Mal gemacht habt, das ist nicht schlimm, da kann man sich einfach dran abarbeiten und kann das. wenn man es genug übt, kriegt man das hin. So, wir machen jetzt noch was mit ein bisschen Rollen. Ich lege da jetzt mal zwei hin. Jetzt könnt ihr dann auch machen, wenn ihr das was habt. Oder ihr habt eine yoga vielleicht, der ihr Da kann man sich auch dann gut orientieren. Also es geht jetzt darum, ich mache kleine Wollen vor und die sollen dann auch möglichst gut gerade ausgeübt werden. Ich mache erstmal die eine Seite, hier mit rechts vorne, gehe so zum Boden, die Knie sind am Boden, die Füße sind unter meinem Hintern, ich sitze im Dreieck, 10 aufgestellt. Und ich gehe mit dem Arm nach unten, auch mit dem rechten. Ich schaue, solange es geht dahin, wo ich mich hinbewege. Die Hand stützt, das Hinterbein schiebt ein bisschen. Und dann hole ich so ab, dass ich mich möglichst innerhalb von diesem Gürtel noch befinde. Und dann durch die gleiche Seite ein paar Mal weitermachen. Das heißt, es ist jetzt immer rechts vorne. wenn ich schwindelig kurz Pause machen und schauen, dass ich das wieder begrüße. So, und jetzt mache ich mal die linke Seite vor, linkes Bein vorne, linker Arm. Und ruhig bei der Seite auch dann noch ein paar Mal bleiben. Normalerweise beim Training können wir mehr Rollen hintereinander anschließen, aber weil ihr daheim wahrscheinlich so viel Platz habt, sortiert euch halt so, dass ihr Platz habt, da wo die Rolle hingeht. Also das auch dann sehen, dass wirklich genug Platz ist. Und... Es gibt auch eine Möglichkeit, wo man jedes Mal wechselt. Das habe ich auch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Falls es zu kompliziert ist, deswegen habe ich es jetzt einfach mal so gemacht. Und es ist auch manchmal bei Kindern so, je nachdem wie alt ihr seid, da taucht manchmal auf, dass eine Seite eine Sache schon kann und die andere noch nicht. Einfach weil sich das neurologisch einfach noch ein bisschen entwickeln muss. Es ist manchmal so und es ist auch normal anscheinend. Das wusste ich auch früher nicht. Aber es kann sein, dass sie einfach eine Seite jetzt gut können und die andere will immer nicht so. Dann muss man einfach ein bisschen Geduld haben, die immer wieder probieren und irgendwann wird ihr merken, dass sie auch gut geht. Also da muss man einfach dann sich nicht von entmutigen lassen, wenn man einfach das fühlt, das kriegt man jetzt nicht gut hin. Das kann man alles lernen. Okay. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt gut getan. Hat, ein bisschen, hat euch ein bisschen interessiert auch, vielleicht Sachen zu machen, die ihr sonst noch nicht aus, ausprobiert habt. Im Aikido kann man natürlich noch viel mehr machen, wenn die Partnerübungen dann auch kommen. Das ist dann auch erst richtig interessant eigentlich. Aber das ist alles eine gute Vorbereitung schon. Und solange ihr noch nicht zum Training herkommen könnt, weil eben diese Corona-Ausgangsbeschränkung noch besteht, müsst ihr halt einfach schauen, dass ihr daheim was machen könnt. Gesund bleiben, auch zu Hause bleiben und niemand anderen anstecken. Alles Gute, bis bald!